Ganz herzlich willkommen. Wir sind wieder mal zu Gast bei und ihr wisst es natürlich, wir sind heute bei Julia Krajewski. Leider nicht im Kurzarm, wie eben in unserem schönen Intro zu sehen, sondern dick eingepackt. Es ist mächtig kalt hier in Warendorf. Trotzdem sind wir super froh, dass wir hier sein dürfen. Julia, erstmal dafür vielen, vielen Dank. Ähm, ja, vielleicht machen wir es direkt sogar so, dass wir einmal einen kleinen, klitzekleinen Eindruck kriegen, wo wir hier überhaupt sind. Julia, nimm uns mal mit. Wir sind nämlich in Warendorf am DOKR, da ist Julia seit zwölf Jahren, zwölf Jahren zu Hause. Genau. Kleiner Blick, äh, Julia, sag was. Ja, ich glaube, die meisten Leute kennen dieses Bild. DOKR äh, Haupteingang, ähm, auch Bundesstützpunkt oder FN, je nachdem, wie man das DOKR kennt. Haller vorne vor, Olympische Ringe ist quasi das Motto. Und ja, da sind wir in meiner Stallgasse. Ähm, in dem Stall bin ich seit sechs Jahren ungefähr und ähm, in der Zeit, wie man sieht, haben sich ein paar persönliche Erinnerungsstücke an tolle Erfolge angesammelt und fühle mich hier sehr wohl in meiner kleinen Höhle. Fünf Boxen, eine Sattelkammer. Kleine Höhle ist natürlich schön formuliert, das ist ja nicht nur eine kleine Stallgasse mit den fünf Boxen, es ist auch eine sehr traditionelle Stallgasse. Wir sitzen hier sozusagen in geballter Springhistorie eigentlich, wieso? Ähm, ja, soweit ich weiß war Hans Günter Winkler mal hier in diesem Stalltrakt und äh, relativ kurz vor mir noch, also bis er gegangen ist, ähm, Kaiser Johansmann. Also und, Springen kann schon mal gar kein Thema sein, allein so von den mäuerlichen <lacht> Gegebenheiten. So ungefähr, genau. Jetzt treiben wir das Ganze mit dem Springen noch auf die Spitze. Wir sitzen nämlich vor Amanda, Stallname Mandy, und die guckt jeden Tag natürlich aus dem Fenster. Auf wen guckt sie? Ja, auf Halla natürlich. Und äh, nimmt sich immer wieder ein Vorbild daran. Sie springt sehr gut. Ja, das ist ein, definitiv eine ihrer Stärken. Also mit Springen machst du dir gar keine Sorgen bei ihr? Ja gut, ich will niemals sagen, dass kein Fehler passieren kann, aber ähm, der ist schon cool. Also das ist ähm, ja, sicher auch eine ihrer Lieblingsdisziplinen und ähm, wie sagt man die, ruckt es richtig. Dazu kommen wir alles später noch. Ich habe jetzt erstmal ein Zitat mir besorgt von jemandem, der dich sehr, sehr gut kennt. Oha. Mhm, oha. Der hat gesagt, also sie ist auf jeden Fall zielstrebig, sie ist auf jeden Fall ehrgeizig und... Sie ist äußerst konzentriert bei der Ausbildung und Förderung ihrer Pferde. Jetzt wäre natürlich meine Frage, wer hat denn das gesagt? Was du eine Idee? Also wir würden vielleicht so ein, zwei, drei einfallen. Doch hm, mal ein. Also es könnte von Rüdiger Schwarz kommen. Hm? Es könnte vielleicht auch so ein bisschen dichter dran Christoph Wahler sein oder solche. Ja. Oder vielleicht war es Hans Melzer. Okay, also der Richtige war nicht dabei, das finde ich jetzt ganz lustig. Das hat mir <lacht> Fritz Luther über dich erzählt. Gut, und hat gesagt, den, den Bundestrainer hat ich natürlich ja. auch noch einen. <lacht> also er sagt, er kennt dich seitdem du zwölf bist. Und zielstrebig warst du immer, ehrgeizig warst du immer. Und dann hat er wirklich so eine Pause gemacht und hat gesagt, das ist mir eigentlich besonders wichtig, wie konzentriert sie ihre Pferde ausbildet. Ich würde mal sagen... Das ist ein Riesenkompliment oder was denkst du jetzt als allererstes? Ich finde das natürlich cool, wenn jemand was über einen sagen soll. Wahrscheinlich sollte er das relativ spontan sagen. Und ja. äh, ihm fällt so oder jemandem fällt dann so ein, was mehr ist als ja, so, so der Standard, sondern was, was es dann auch noch wirklich trifft, was mir sehr viel Spaß macht und wo ich auch so über die letzten Jahre wirklich ja, Freude dran bekommen habe und ja auch das Gefühl habe dass ich es ganz gut kann aber auch wirklich was so meine Leidenschaft also mhm. aus einem kleinen Pferd oder einem jungen Pferd äh, einen Athleten zu machen am Ende also einen Leistungssportler der halt ja nicht nur in der Lage ist ja, und den Sportsmann sondern ihn auch gerne macht gut macht ähm, gesund bleibt dabei das ist schon, das macht mir unheimlich Freude. Das finde ich auch total spannend zu sehen, wie Pferde sich entwickeln, körperlich, mental, was alles möglich ist auch, wenn man dran glaubt und ja akribisch bleibt. Und äh, das mache ich ja jetzt hier auch schon viele Jahre und das freut mich natürlich, wenn er das auch so sieht oder gesehen hat oder es ihm aufgefallen ist. Also definitiv, das war äh, relativ spontan, wie genau wie du sagst, dass er das direkt gesagt hat. Dieses Pferd formen, mental, körperlich, da gehört ja alles drumherum. Jetzt habe ich ein bisschen großen Schlenker, aber ich kriege den. Den Schlenker nämlich zu diesem Eimer, der hier unten steht, der zum Futter gehört. Tatsächlich kriegt Mandy jeden Tag aus einem solchen Eimer ihren Mesh. Und diesen Eimer, das ist nicht irgendein Clip-My-Horse-Eimer. Das ist nämlich unser heutiger Verlosungseimer. Da hat Julia was sehr Schönes draufgeschrieben. Vielleicht könnt ihr es sehen. Wenn nicht, wird es nicht verraten. Das darf dann nur der sehen, der ihn gewinnt. Gewinnen kann, wie immer bei uns, wenn wir zu Gast bei sind, immer derjenige. Oder sagen wir mal einer von denen, die Fragen stellen live bei uns bei Facebook. Also wir sind gespannt, a, auf eure Fragen und b, wer diesen speziellen Julia Krajewski einmal nachher gewinnt. So lange wollen wir hier ein bisschen weiter schnacken. Und was ich sehr spannend noch fand, Fritz Luther, noch mal ganz kurz zu meinem Gespräch mit ihm, sagt er, ja, ich weiß nur, als ich die das erste Mal gesehen habe, da wäre ihm sofort aufgefallen, wie zielstrebig, ehrgeizig, Konzentration, sagt er. Da habe ich gesagt, die muss mit zur Euro, obwohl die gar nicht erste Sichtung geritten ist. Also wir drehen mal das Ganze zurück auf 2001. Du warst zwölf Jahre, bist gar keine Sichtung geritten weil du die EM eigentlich gar nicht auf dem Schirm hattest, stimmt das? Ja, das war 2001 und da war, ich glaube, Schweinegrippe war irgendwie so ein Thema Anfang des Jahres und relativ viele Turniere sind ausgefallen und ja, mein Pony war Cyrano, der war auch S7 und wir hatten keine Ahnung davon, wie das so funktionieren soll alles. Und irgendwie bin ich dann in Iserlohn-Kalthof damals an den Start gegangen und ich glaube, es war entweder was A-Fußeitigkeit oder L-Fußeitigkeit, aber so... Konnte man einfach nennen, war nicht wie heute, dass das schon alles international ist mit den Sichtungen und vorher dauernd Nationenpreise reiten und so kompliziert, wie wir es jetzt machen, sondern einfach hin und geritten und dann war ich ja platziert, aber auch jetzt nicht besonders gut. Und ähm, ja, dann sollte ich, wurde ich angerufen und sollte irgendwo hinkommen. Ich denke, jetzt hat das so richtig was falsch gemacht, jetzt gibt es erstmal Ärger. Jetzt gibt's eine Schelte, genau. ähm, Ja, Julia, also... Ähm, ja, wie alt bist du nochmal? Ich sage, ja, zwölf. Ja, okay, das reicht. Ja. ja, wir würden dich gerne mitnehmen also, zu Euro. So, boah, krass. Also da war, da war schon, da war zwei Monate vorher und ich war, glaube ich, nur noch nervös. Das war ein Riesending natürlich. Ging auch nach warst Südspanien. Denn, also, jetzt muss man also wirklich, das, aus der heutigen Sicht kann man sich das fast nicht vorstellen. Da ist man im Kader und da gibt es ich gar nicht im Kader, ich. ehrlich gesagt. Du warst nicht also mal in einem Kader. Es war irgendwie so, dass relativ wenige waren. Das war so ein Jahr, wo ganz viele rausgefallen waren wegen mhm. zu alt. Und ja, Fritz brauchte einfach ganz viele neue. Und. Ähm, es war, wie gesagt, war nicht so ein richtig festgelegter Sichtungsweg gewesen, glaube ich. Also ich bin da hingekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Also es hatte keiner auf dem Schirm, hatten auch keine Ahnung. Und ich, ja, in Kader musste ich auch erst noch. Und okay. dann wurde das Wild geplant. Und wir sind alle mal nach Spanien gefahren. Also war ein Abenteuer. Ja, und das Abenteuer ging ja direkt weiter in Spanien, habe ich mir sagen lassen. Ihr hattet da sehr viel Spaß, auch wenn das Hotel noch nicht so richtig fertig war. Äh, aber ihr habt das trotzdem sehr genossen. Ja, also wir waren... Ähm also, das Ganze war in Viver de la Frontera, da, wo jetzt immer Sunshine Tour ist. Mhm. Und wir waren, es war schon eine halbe Stunde weg, glaube ich, aber in so einem Strandhotel untergebracht, was noch nicht ganz fertig war. Das hat uns jetzt gar nicht gestört, weil eigentlich fanden wir das ziemlich gut, dass wir dann immer mittags, wenn man eh nicht reiten konnte, an den Strand konnten. Und, ähm, ich hatte das dann auch mit dem Sonnenschutz nicht so ganz realisiert da in Südspanien <lacht> und hatte, glaube ich, ab Tag zwei Sonnenbrand vom, wirklich vom Scheitel bis zu den Füßen beidseitig. Also, es tut ging gar auch nicht mehr. Gehen, ne? Ja, war nicht so so cool beim Reiten, aber ja, irgendwann merkt man es dann auch nicht mehr. Ähm, ja. ja und einmal haben wir auch den ja. falschen Bus genommen und uns verfahren und also so rückwirkend und jetzt als Trainer denke ich, wie konnte das passieren, <lacht> aber wir haben es ja geschafft, wir waren auch immer dann auf dem Pferd, wenn wir da sein sollten und äh, am Ende haben wir gewonnen. waren auch eine total junge Truppe, Pferde waren zwischen sechs und acht und einer, der war 16 oder 17, also auch wild zusammengewürfelt. Ähm, ja. ja und sind einfach losgeritten und haben uns wenig ja. Gedanken darüber gemacht und dann war ich doppel europameister und dachte jetzt geht's los und Zack <lacht> Olympische Spiele ich komme. Also du meinst zwölf Jahre stehst da oben auf dem Podest und hast gedacht alles klar jetzt starte ich durch und Es äh ging so also es ging so einfach und so schnell irgendwie dass man dachte das kann ja alles nicht so schwer sein so das hat man dann in den nächsten Jahren festgestellt okay ist kein Selbstläufer geht auch nicht so einfach ähm, Aber das, das war natürlich so ein Kickstart, also mehr Motivation mhm. geht nicht. Also nee. das hat erst mal ein paar Jahre vorgehalten. Vielleicht gehen wir sogar noch mal ein paar Jahre zurück. Du hast meines Wissens in einem Urlaub mit drei Jahren auf dem Pferd gesessen und das war eine relative Zündung direkt. Ja, ähm, wir waren also mit meinen Großeltern, meine Geschwister, Cousins und Cousinen waren immer mit meinen Großeltern in der Lüneburger Heide auf dem Bauernhof. Mhm. Und da gab es auch Ponys. Ich weiß, eins, was ich immer mal geritten bin, hieß Morchen. Und ähm, ja, da sind wir dann so ausgeritten. Also meine Familie ist jetzt nicht so eine Pferdefamilie. Meine Mutter ist früher mal geritten, aber dann auch eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, und das fand ich super. Also irgendwie erst immer geführt und dann weiß ich noch, dann durfte ich irgendwann alleine reiten und irgendwann ist das Pony einmal angetragen und ganz schnell um eine Kurve getrabt. Und das war Und cool. das fand ich super. Und ich wollte, dass er das wieder macht, aber habe es dann nicht mehr hingekriegt. Und irgendwann durfte ich dann auch mal mit Sattel reiten. Das war natürlich auch ein Highlight. Ja, und so ging das los. Und dann haben wir so Ponys bekommen, auch so Dartmoor Ponys. Und damals noch in Hannover gelebt. Und irgendwie war das dann drin. Aber du hast dich auch, wenn ich das richtig weiß, sehr früh für die Vielseitigkeit direkt entschieden. Ja, also eigentlich sollte ich ja Dressur reiten, weil Cyrano sollte eigentlich ein Dressurpony sein. Werden. So wie alle kleinen Mädchen eigentlich Dressurreiter werden. Ja, aber Cyrano wollte wirklich nicht Dressurpony werden. Dressur war bis zum Schluss so eher unser Problem. Er war immer sehr heiß und spannig und alles ein bisschen wild. Und ähm, ja, springen konnte er, glaube ich, immer schon ganz gut. Gelände war am Anfang Wasser ein bisschen problematisch, aber als das dann lief, war das alles gar kein Thema mehr. Und dann wurde es weniger dressur mehr Vielseitigkeit und ein bisschen Springen bin ich auch geritten früher. Also Pony, Bundeschampionat mal Nachwuchschampionat. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich viele junge Mädchen, die zu Hause mit ihren Eltern lange diskutieren. Und Mama sagt, nee, das ist mir zu gefährlich, das machst du nicht und so weiter. Du bist ja nun auch Bundestrainerin der Union. Was kannst du denn diesen Eltern an die Hand geben, dass die jungen Mädchen ihren Traum erfüllen können? Warum ist das völlig okay, wenn man schon als Youngster ins Gelände geht? Also ich glaube, meine Mutter, also ich hatte nie das Gefühl, dass sie Angst hat, ehrlich gesagt. Nee? Aber nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, sie wusste, dass ich ein gutes Pony habe oder gute Ponys habe. Das erste Pony, mit dem ich ins Gelände geritten bin, das war noch ein paar Jahre vorher, die war so faul, dass ähm, wenn die nicht wollte, hat sie einfach angehalten. war vorbei. Da konnte auch nichts passieren. Weil gefährlich ist immer, wenn die irgendwelche wilden Sachen machen, die Ponys oder Pferde. Aber die lief immer genauso lange, wie sie wollte. Mal haben wir so sechs Sprünge geschafft, mal acht, mal zehn und dann war auch vorbei. Aber also es war nicht gefährlich. Und also der Tipp wäre zum, zum Einstieg auf jeden Fall erstmal ein faules Pony. Nein, das vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall ein Pony, wo man weiß, auf das kann man sich verlassen. Und Cyrano war schon griffig, auch gehfreudig, aber der sprang sehr gut und hat einfach immer auf mich aufgepasst. Und ich würde jeden, ja, jeden oder allen Eltern, die überlegen, ihre Kinder springen oder Vielseitigkeit reiten zu lassen, Wert darauf legen, dass das Ponys sind die bisschen clever sind, gut am Sprung hingucken, dann können die auch viel ausgleichen. Und dann ist es, klar, es ist irgendwo ein gefährlicher Sport, aber dann ist es relativ kalkulierbar. Und zusammen mit einem guten Trainer, das wäre immer wichtig, dass man einen Trainer dabei hat, der erstmal gut ausbildet und dann auch gut berät. Ja, es glaube ich, ein Sport, der extrem viel Spaß machen kann und äh, in dem man auch ja, sehr viel lernt für sich und sein Leben und so weiter. Das finde ich schön, und, dass äh, du das direkt ja. ansprichst, da würde ich direkt einmal einhaken. Wir sagen ja immer, Pferde sind so erzieherisch, die sind so gute Erziehungshelfer, wovon ich auch felsenfest überzeugt bin. Ich könnte mir jetzt sogar vorstellen, dass der Vielseitigkeitssport das vielleicht sogar noch toppt, wenn man jetzt springen, Dressur, also ich will das jetzt äh, alles sicher, der Umgang mit dem Pferd ist sowieso erzieherisch, keine Frage. Würdest du den Vielseitigkeitssport vielleicht als Partner in der Erziehung als Vorbereitung fürs Leben noch einmal herausstellen oder übertreibe ich jetzt ein bisschen? Ich habe das ja nie anders probiert als <lacht> mit dieser Dichtheit, ich weiß es nicht. Ähm, insgesamt muss man natürlich sagen, das gilt also ja für alle Disziplinen, dass man natürlich in dem Moment, wo man Verantwortung für sein Pony oder Pferd übernimmt, einfach, ja, bei uns war immer klar, wenn ich aufstehe, also wir haben auf jeden Fall den Auftrag, uns um die Pferde zu kümmern. Die standen auch bei uns zu Hause. Das heißt, dass man nicht wusste, wann man aufstehen soll oder was man den Tag über machen soll. Das war halt nicht, weil gefüttert werden oder raus mussten die mhm. auf jeden Fall. Manchmal hätte ich auch ganz gerne die so vielleicht so einen gehabt, weil dann hätte man es nicht jeden Sonntag machen müssen. <lacht> Aber das war so, wenn man dann gehört hat, dass sich andere darüber beklagt haben, dass sie einmal in der Woche den Kaninchenkäfig sauber machen mussten, dachte ich mal so, okay. Fände ich jetzt nicht so schlimm, mhm. <lacht> ähm, aber, aber das, glaube ich, ist schon sehr prägend gewesen, dass man einfach früh Verantwortung übernehmen muss. Klar waren die Eltern irgendwie immer da und haben das auch mitgemacht, aber war schon klar, dass das auch unsere Ponys sind, großteils. Und ja gut, natürlich ist so ein Geländeritt auch ja, immer ein Stück weit Abenteuer, Adrenalin und das macht man ja mit seinem partner fährt zusammen. Also muss man wirklich auch eine Einheit sein, unheimlich viel Vertrauen haben. Und ähm, das macht es für mich auch aus, die Vielseitigkeit, dass man halt, ja, um das richtig gut und sicher machen zu können, sich nicht einfach auf ein Pferd setzen kann und es geht los. Also manche können das, früher gab es auch die Möglichkeit, so mit einem geliehenen Pferd noch Badminton zu reiten, aber mh, für mich... Ist es unheimlich wichtig, dass man ein Pferd sehr gut kenne und möglichst auch über mehrere Jahre ausgebildet mhm. habe, wenn die dann im Top-Bereich gehen sollen? Und so, das ist doch schon sehr besonders an der Vielseitigkeit. Und dass man dann halt auch ein Pferd in drei, Diszipli drei Disziplinen möglichst optimal ausbilden muss, ist natürlich auch nochmal ein extra Anspruch. Also, das. Ja, macht's definitiv. Spannend, aber auch schwer. Ja, wir haben ja gerade gehört, mit 12 warst du eigentlich schon kurz vor Olympischen Spielen. Gefühlt. genau. Mit 13 bei der EM kam dann schon mal so ein kurzes Zeichen. Es geht nicht immer ganz so einfach. Was war da los? Ähm, ja, ein Jahr später, 2002, waren wir in Hagen am Teutoburger Wald. Und äh, ich erinnere mich, dass es unheimlich geregnet hat am Geländetag. Und ich war auch ziemlich am Ende dran. Boden war nicht gut und überhaupt dann habe ich auch noch so den kapitalen Fehler begangen, dass ich einfach so einen direkten Weg geritten bin, obwohl ich die Alternative reiten sollte. Und ähm, heute Bundes Bundestrainer, er gesagt, Alternativ ist sicherer und dann bin ich da so hin und dann war der Alternativweg echt wirklich deutlich länger und ich fand den Boden schlecht und dachte, der macht das schon, Cyrano und bin dann direkt geritten und auch obwohl ich gut war, war im Gelände, richtig Ärger bekommen im Ziel. Und ich kann das verstehen, äh, heutzutage, weil man gibt als Trainer eine Order und dann soll man sich auch dran halten, ähm, also, also heute kann ich das gut nachvollziehen. Damals dachte ich, ja, was hat er denn? Hat doch geklappt. <lacht> was gewesen wäre, wenn es nicht geklappt hätte, ja, weiß ich nicht. Mhm. <lacht> Ja und dann ja, Syrano war sonst nie müde im Gelände, der ist immer gerannt, war im Ziel, war frisch, nächsten Tag ging es weiter und da war so das erste Mal, dass er so ein bisschen geschafft war und dann hatte ich glaube ich auch Sonntag ein oder zwei Fehler und habe dann deswegen nicht gewonnen, war Zweiter. Immer noch Gutes, aber natürlich merkt man so, ja okay, geht doch nicht ganz so glatt. Mhm. Ja und dann hatte ich Syrano leider nicht mehr, weil ich bin zu groß geworden und wir mussten ihn leider abgeben. Und äh, dann bin ich auch erstmal zwei Jahre nicht mehr Euro geritten. Und das war für mich sehr überraschend. Ich dachte, dass, weil du das eigentlich so, im Abo gebucht hast. Okay. Egal, welches Pony ich habe, ähm, das ist doch jetzt jedes Jahr dran. Und habe dann gelernt, nee, ganz von alleine geht's es nicht. Ähm, mittlerweile kann ich das auch gut einordnen und glaube auch, dass es richtig war, mich nicht mitzunehmen. Aber ja, das war sehr... Ja, persönlichkeitsentwickelnd, glaube ich, einmal zu merken, okay, es ist nicht immer nur geradeaus und einfach, sondern du musst dafür arbeiten, was du willst und ähm, dich immer wieder neu beweisen. Und, ja. War vielleicht sogar die erste Euro so in der Rückbetrachtung zu schnell, dass du deswegen so ein bisschen innerlich übermütig warst? Ja, also mit weniger Plan konnte man da nicht angehen <lacht> gefühlt. <lacht> mein Pony machte das, war super, ähm, sicherlich. Irgendwie habe ich ihn ja auch ausgebildet und dahin gebracht, aber so rückblickend gefühlt habe ich also mir relativ wenig Gedanken dazu gemacht, was das jetzt alles bedeutet. Also ich habe akribisch das Buch von Mark Todd vorher studiert und mir einen ausgeklügelten Galoppplan gemacht, natürlich, weil das Championat, das muss auch dann äh, entsprechend vorbereitet sein, bin mir im Wald Markierungen gemacht, wo immer 500 oder 520 Meter Tempo, glaube ich, sind, dass ich auch mal eine Minute galoppieren konnte und äh, habe dann, glaube ich, sein Training für CC 1 Stern genommen und das so durchgeführt. Selbstständig so also hast du das alles gemacht als Zwölfjährige? Ich meine, das ist ja eigentlich schon ein Hammer. Ja, also irgendwer hat mir das Buch wahrscheinlich geschenkt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es herkam. Ja. Ähm, aber ja, also ich, das habe ich früh gemacht, mir Bücher durchgelesen von was Mary mhm. King auch, Bettina Hoy, mhm. Ober, also damals mhm. Oberherschein und so, Nur das so alles durchgelesen und, und gut, also wenn die ihre Pferde galoppieren und trainieren, dann muss dein Pony das auch machen. Ähm, ist er auch gut gegangen, nachher denke ich, der ja, hat auch der genug galoppiert, also für das, was <lacht> er machen musste. Gut, aber also ähm, er ist ja, ja immer noch fit und am Leben mit seinen jetzt inzwischen 25, aber vorhin mal überschlagen und ist ja auch noch weiter Sport gelaufen. Also genau, ja, ja doch, das hast du was hat richtig er alles gemacht. gehalten? Äh, war, war auch hart. Also, ähm, das hat bei ist ja meistens so dass die recht gesund sind. Man merkt ja dann erst später oft bei Pferden, dass das nicht normal ist, dass die hm. immer top gesund sind, leider. Ähm, ja, aber das war schon ein cooler Einstieg. Also, das war so der Kickstarter, ging los. Du bist mit 14 umgestiegen auf Großpferde. War das total blöd? Es gibt ja viele, die sagen, boah, ey, von den Ponys weg, das war wups, der, Einstieg, äh, der Einschnitt. Also ich fand das schon total cool mit den Ponys, aber wie gesagt, dann hatte ich den einen nicht mehr und das Pony, was ich danach hatte, war auch gut, mit der habe ich auch mal ein bisschen mehr M-Springen und so geritten, aber die, ja, das reichte nie für Championat, weil wir dann doch immer so kleine Ausfälle zwischendurch hatten. Ähm, und dann kam äh, Leading Edge, Lucky hieß er im Stall, dazu und ja, umgestiegen, also tatsächlich aufgehört, Ponys zu reiten, habe ich, glaube ich, wirklich erst mit 16, aber... Mhm. Seit ich dann 14 war, hatte ich halt den anderen dabei, der war damals fünf, habe ich auch Bundeschampionat geritten, weißt du, als, als er sechs war, das war für das mich, also ich war, war jahrelang auf dem Bundeschampionat mit den Ponys und immer angeguckt, was die Sechsjährigen im Finale gehen müssen, Pferde. Mhm. Das war für mich so mega krass. Also die Kiste, also die Kiste da, da, die gibt gar nicht mehr heutzutage und mittlerweile wäre es wahrscheinlich auch nur eine, so eine zwei stern vielseitigkeitskiste aber mhm. das war für mich der Endgegner. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich das schaffen könnte und dann war irgendwann halt das Pferd, Pferd sechs und dann war ich auch qualifiziert bis zum Bundeschampionat und dann musste ich da ja nun rüber. Wollte ich natürlich auch, aber ähm, ja, bin dann mein erstes M-Gelände geritten, auch da beim Bundeschampionat und ich weiß jetzt wie alt werde ich da gewesen sein, ja 14, 15 oder so. Und äh, weiß noch, äh, mich jung hat gewonnen mit Grafenstolz, ich war Zweiter, Frank Ossoll mit Little Paint Dritter. Und ich glaube, Gibo war Vierter mhm. und äh, das fand ich also total krass, fand ich richtig cool. Da dieses Gelände geritten zu sein und darüber gekommen zu sein und, äh ja, und dann war das auch nicht mehr so schlimm, dass ich nicht mehr Pony reiten konnte natürlich, okay. weil ging dann ja irgendwie weiter. Wobei Leading Edge war ein bisschen speziell, der wollte eigentlich, glaube ich, gar nicht erst so gerne Vielseitigkeitspferd werden, weil er die ersten ein, zwei Jahre immer vor den ersten drei Sprüngen umdrehen wollte und erst mal in Gang kommen mussten. Dann ging, dann ging das gut, er hat sich jedes Jahr ein bisschen was Neues ausgedacht. Einmal, erste Mal Preis der Besten, hat er dann angefangen an Blauen Wassergräben zu gucken und ich bin fast ausgeschieden und dann waren es Viereckumrandungen, wo er nicht mehr im Kreis laufen wollte, dann auf dem Viereck, nachdem er es drei Jahre getan hatte und dann wollte er mal nicht mehr ins Wasser springen. Also es war immer was Neues, aber er ähm, war cool und wir haben es dann auch zu Euro geschafft. Wir hatten dann auch viele Hochphasen, aber es war immer spannend. Und das erste Mal gegen diesen Endgegner reiten? War das vielleicht so ein erster Moment, wo du mal gedacht hast, oh, hi, jetzt habe ich ein bisschen Muffe? Oder kanntest du das gar nicht? Also ich, also ich habe schon immer Respekt, Respekt so mhm. vor der Aufgabe. Aber wenn ich nervös bin, dann nicht, weil ich Angst habe vor der Anforderung oder vor dem Sprung, sondern weil ich Sorge davor habe, dass es schief geht im Sinne von ich mache es nicht richtig, habe eine Verweigerung oder irgendwas. Okay. Ähm, also ich weiß nicht mehr genau, ob ich da Angst habe. Sicher war ich nervös, also bestimmt war ich nervös, aber ich war schon der Meinung, dass ich das kann, glaube ich, und dass das Pferd das auch kann. Und du bist ja da und dann muss man auch losgehen. Gut, in dem Moment, in dem du wirklich Angst hättest, würde ich denken, darf man auch nicht losreiten, oder? Also Respekt ist schon richtig wichtig. Ähm, wirklich ein ehrlicher Respekt vor den Sprüngen und die auch äh, ja, einschätzen können und wissen, was, was ist die Anforderung, was ist schwierig. Und auch mal sagen können, dem fühle ich mich vielleicht nicht gewachsen oder mit dem Pferd will ich es nicht reiten. Das mhm. habe ich auch schon gesagt also, ich gesagt, also das fährt vielleicht jemand anders, aber meins ist es nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man dann sagt, ich will es machen, dann darf man keine Angst haben, weil sonst ja. reitet man auch nicht entsprechend. Ist aber normalerweise, in dem Moment, wo man aus der Startbox ist, ist auch die Nervosität weg und dann ist man so im Tunnel und dann geht's los. Bist du aber, ich? Ja, schon ein bisschen. <lacht> ich hatte ganz lange ein grünes T-Shirt als Geländeshirt, ähm, weil ich der Meinung war, nur damit kann ich Gelände reiten. Irgendwann war das echt zerfleddert und dann ist es auch zweimal schiefgegangen. Da habe ich gedacht, komm, tut es doch nicht. <lacht> <lacht> was, was ist es heute? Also heute ist es tatsächlich so, dass ich immer selber Geländegamaschen dran mache und dann erst die Hintergamaschen, dann die Glocken und dann die vorderen Gamaschen. Okay. Da darf also, dann auch lieber nichts dazwischen kommen. Nee, das, also es ist, ist ja, ja schon, schon ist, auch so, dass wir so spät wie möglich vorne vor die Gamaschen dran machen. Daher kommt, glaube ich, diese Reihenfolge mal. Aber ähm, ja, ja, das, das mache ich das dann schon irgendwie selber. Und dann muss das, das auch in der Reihenfolge passieren. passieren. Sonst mhm. kann es auch nur schief. Also, okay. so. Wir haben noch einen kleinen Einspieler vorbereitet. Lost Prophecy. Welche Rolle, vielleicht können wir schon mal einen Blick auf ihn werfen, welche Rolle spielte er? Oh, da sehen wir euch in Wiesbaden. <lacht> Lost Prophecy, ja, ähm, den hat zuerst meine Schwester geritten und war für sie so gedacht, als, ja, sollte den schon auch Vielseitigkeit reiten, aber eigentlich, eigentlich so, A, ah, vielseitigkeit vielleicht mal L. Und ähm, Louis, wie wir ihn immer genannt haben, war, ja, also der war so ein bisschen unglücklich gebaut für die Dressur. So sieht man da auch ein bisschen. Und das fiel ihm alles nicht ganz so leicht und war auch recht arbeitsintensiv und schwer auszusitzen. Und als meine Schwester mit der Schule fertig war, hat sie immer gesagt, komm, das nee, also macht mir jetzt nicht mehr so viel Spaß. Und dann hat sie sich, glaube ich, auf der deutschen Meisterschaft, hat sie falsche Dressuraufgabe gelernt und war dann ausgeschieden und dann war er erstmal vorbei. Dann hat sie gesagt, kannst du den jetzt reiten, nimm den mal mit nach Warndorf. Ähm, weil das war auch die Zeit, als ich umgezogen bin. Ja, und man muss sagen, der hat von seinem Willen gelebt. Also ich glaube, eigentlich konnte der ja so bis ein Stern, zwei Stern. Aber tatsächlich habe ich ihn auch ja diverse drei Sterne geritten. Denn ich meine, guck mal hier, der Galopp, der ist ja schon... Ja, der war immer groß, aber er hatte Wahnsinn. auch nur ein, ein Tempo. Also das war dann entweder wir waren langsam oder wir hatten den Galopp, aber da konnte man auch nicht viel dran variieren. <lacht> äh, viel schneller ging dann nicht. Und er ist über sich hinausgewachsen. Also ich glaube, dass... Luis, drei Sterne lang in Bukelot, sogar mit einer Platzierung mal, mhm. war also, weil er, das war sein Wille. Das war sicher nicht die Grundqualität, die er irgendwie als Fünfjähriger mal hatte, sondern über viele Jahre, ja, geübt, trainiert, ich habe den ja auch Junge Reiter Euro geritten, war Deutscher Meister, junger Reiter auch tatsächlich mal, hat, ich weiß, ja Rüdiger Schwarz mal viele Nerven gekostet, weil ja, war immer nicht so einfach, den zu reiten und im Springen war auch Mehr so Gegenteil von Baskül oft und ähm, dann wurde er immer so nervös in der Atmosphäre. Das war dann hinten raus ein bisschen schwierig. So Lumülen, ähm, das Stadion war, das fand er auch ganz schlimm und Platzierung mochte er auch gar nicht. Und dann war das, irgendwann wurde er auch älter und dann habe ich gesagt, gut, jetzt glaube ich, hat er genug für uns getan, aber der war schon cool. Also da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das Pferde ganz, ganz viel durch ihre Einstellung machen können. Und äh, vielleicht reicht es dann nicht, um jede Prüfung zu gewinnen, aber so zum Mitreiten hat es mhm. doch gereicht und äh, hat mir sehr viel beigebracht über Management, sag ich mal, mhm. so was alles dazu gehört. Du liebst ja die Herausforderung ganz offensichtlich doppelt und dreifach, wenn wir dich so hören von der Drehte um, weil wenn das Wasser sah, die ersten drei Sprünge weiter sind wir nicht gekommen, jetzt eher hier so ein bisschen speziell. Ist das was, wo du denkst, Jetzt erst recht? Bist du so jemand, der so gerne so, je größer die Herausforderungen, umso cooler? Eigentlich nicht unbedingt. Ich, ich glaube, das war damals so, weil wir hatten die Pferde halt. Also okay. ich konnte mir sie ja nicht so richtig, also wir haben sie schon angeguckt, bevor wir sie gekauft haben, aber ich hatte jetzt auch nicht so richtig eine Idee, was ist das ideale Vielseitigkeitspferd, sondern die, wir hatten die nun mal und ich musste dann daraus was machen und die haben es halt so mitgebracht. Also es gab ja jetzt auch nicht die Option zu sagen, na, der macht das nicht so gerne, wir gehen ihn wieder weg. Ähm, weil war ja dann mein Pferd und irgendwie haben wir uns da dann auch immer so arrangiert und das gefunden. Heutzutage würde ich sicherlich an mancher Stelle sagen, dass jetzt so das letzte Fiesigkeitspferd ist, vielleicht nur bis zu einem gewissen Level, ähm, weil natürlich ist es ist schon so, je einfacher es geht, desto besser für alle Beteiligten. Also mhm. wenn man nicht stundenlang auf dem Vierer reiten muss, bis er einmal rumgeht, dann spart das natürlich Kilometer. Und wenn man nicht äh, andauernd irgendwo anders hinfahren muss, um Wasser oder Gräben zu üben, dann ist das auch weniger Belastung fürs Pferd. Aber gut, man hatte das, was man hatte, und dann hat man daran gearbeitet. Und ich würde es auch nicht missen. Ich glaube, es ist auch wichtig, zu lernen, mit Problemen umzugehen oder sich seinen Weg mhm. zu suchen und sich da ja, durchzuarbeiten. Ich glaube, da sind wir wieder beim Eingangszitat von Fritz Luther. Ne? Diese akribische Ausbildung, die konzentrierte, die spiegelt sich hier gerade wieder, äh, habe ich jedenfalls den Eindruck. Wann fiel denn deine Entscheidung, echt zu sagen, das stelle ich mir, also das ist ja insgesamt schwer zu sagen, ich werde mein, die Pferde zum Beruf machen, aber vielleicht ist es sogar als Vielseitigkeitsreiterin, noch ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, die Entscheidung habe ich ja gar nicht so richtig aktiv getroffen, habe ich das Gefühl. Also ich wurde vor meinem Abitur gefragt, ob ich nach Warndorf kommen möchte in die Perspektivgruppe. Ja, und tatsächlich war es so, also da ich jetzt keinen richtigen Studienwunsch hatte oder nicht wusste, was ich studieren soll, so konkret, ähm, haben meine Eltern ja gesagt, ja das kannst du ja jetzt wohl erstmal machen, also du weißt ja auch nicht was sonst, was du machen willst. Ähm, und dann hat sich das so ergeben. Mhm. Also immer so eins nach dem anderen. Ähm, Weil ich halt erst Auszubildende, dann Bundeswehr, dann habe ich meinen Meister gemacht. Äh, und und dann, dann irgendwann fing das an, dass ich als Co-Trainer mitgefahren bin auf die Championate von den Nachwuchsreitern. Ja. Und äh, da hat sich so diese Trainergeschichte so langsam entwickelt. Aber war, ich kann ganz sicher sagen, dass ich mit 18 jetzt nicht vorhatte, mit 30 möchtest du Bundestrainer der Junioren sein. Mhm. Also, wer kommt auf so eine Idee? <lacht> und das war so, ja, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Und ist so jetzt ein für mich ganz guter Weg, dass ich beides kombinieren kann. Also ich bin in dem Sinne nicht richtig Berufsreiter, dass ich nur vom Reiten lebe, sondern mein Beruf ist tatsächlich eigentlich Trainer. Aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, mit einigen Pferden, Ja, habe ich nicht besonders viele, also immer so zwischen vier, fünf, ähm, Vielseitigkeit auf Top-Level zu machen und das ist so bislang eigentlich, ja, so das, was ich mir vorstelle oder vorstellen konnte, ähm, wie es für mich ein Weg sein könnte. So. Die Trainerlaufbahn hast ja auch früh angefangen, mit zwölf haben wir ja vorhin gehört, hier schön nach dem Buch von mann man mal gesagt, wir haben eigentlich eine schöne Frage, die eigentlich auch gerade ganz schön passt. Ja. Worauf achtest du bei jungen Pferden? Wir haben gerade schon gehört, Einstellung ganz, ganz wichtig, sieht man natürlich selten. Obwohl du vorhin auch gesagt hast, Gesicht ist ganz wichtig. Also wenn du ein junges Pferd siehst, woran machst du fest, der könnte einer sein oder nicht? Ähm, also also erstmal erst ist es tatsächlich so, wenn ich ein junges Pferd, Pferd sehe, der, der muss mir gefallen. So, der, der muss, muss nicht bildschön sein, aber ich muss den angucken und denken, ja, der hat was, der guckt dich clever an, der ist, ja, da ist was. Der muss aber jetzt also, nicht rappe, schimmeln. egal. Das ist egal. Also total egal. Ähm, er muss so ein bisschen so, wie, wie wenn man jetzt vielleicht ein Mädchen sieht oder ein, und man denkt, oh, könnte mir gefallen. Also so muss das bei einem Pferd auch sein. Und dann das ist... Das mit dem Kerl können wir ja nachher nochmal fragen. <lacht> und dann ist ganz wichtig bei einem Vielseitigkeitspferd für mich, dass man das Gefühl hat, dass sie mitarbeiten wollen. Dass sie das, was man von ihnen will, verstehen wollen und richtig machen wollen. Und ein gewisser Blutanteil ist natürlich hilfreich, also Vollblutanteil. Wenn es ein Vielseitigkeitspferd werden soll natürlich vor allem. Und die müssen mittlerweile einfach gut springen können. Ähm, ja, ja. Jetzt, seit sich unser Rechensystem ein bisschen verändert hat, ähm, ist das noch wichtiger. Also man kann den Trap, da würde ich noch die meisten Abstriche machen, weil wenn man sie gut ausbildet und gut reitet, dann kann man das schon so hin ausbilden, dass das so für eine 7,5 reicht. Und wenn der Rest gut ist, dann kommt man immer... Immer gut hin. Na, jetzt kriegst du ähm, ein Dressurreiter, die sagen. Ja, so muss man das auch rechnen. Also rechne ich das <lacht> mit meinen Junioren auch. Guck mal, wie viel kannst du da kriegen, wie viel da und dann am Ende unterm Strich hast du dann deine Prozente. Also wenn es noch nicht lang musst, du halt besser halten. <lacht> so ungefähr. Und wie gesagt, dann die Einstellung. Also die müssen ja. grundsätzlich Spaß daran haben, was was zu, zu leisten, was zu machen. Und ich glaube, der Rest ist viel Ausbildung. So, also kann ich Sie sagen, sind wieder bei ja, jetzt der ähm, Ja, das wären so die Punkte. Jetzt haben wir noch einen im Film. Ich weiß, dass du von dem besonders schwärmst, weil er so intelligent ist. Wer ist das? Sam. Jawohl. Wenn wir einmal Sam sehen können, da ist er. Auch hier wieder, wieder in Wiesbaden. Wiesbaden, genau. genau. Und das fand ich ganz lustig. Das war das erste Stichwort, wenn du Sam hörst. Ja, das ist der Intelligente, der... Sam ist, ja, also Sam ist ja so ein bisschen zwischen Genie und, und Wahnsinn manchmal und ich glaube, Sam ist eigentlich ein bisschen zu schlau für die Vielseitigkeit, weil der weiß, denkt fast zu viel drüber nach. Ähm, ich glaube, Sam weiß mittlerweile zu 100 Prozent, wie so ein Turnier abläuft, der weiß, wann er hinkommt, der weiß, wann es losgeht, der weiß, wann es wichtig ist, der bockt noch immer ums vier rum, aber wenn wir reinreiten, dann ist er jetzt auch brav, springen kann er sowieso. Also es, also es gibt nichts Cooleres, als mit Sam springen mhm. zu reiten, weil du dir eigentlich ja. relativ sicher bist, wenn du nicht viel verkehrt machst, dann springt er null. Und ja. Gelände kann er alles, ähm, aber er muss es irgendwie verstehen und er ist keiner, der sich kopfüber ins Verderben stürzt. Würde er nie tun, ähm, ist natürlich irgendwo ein Stück weit Sicherheit. Andersrum denken wir manchmal, mhm. komm Junge, tu es einfach. <lacht> So, aber ich verdanke Sam total viel. Also, das jetzt auch schönes Beispiel, erster Drei-Stern-Sieg, ähm, erster Vier-Stern-Sieg, deutscher Meister zu olympischen Spiel mitgefahren, so Sachen, und wo ich denke, also Sam gucke ich morgens an und freue mich. Egal ob er gerade mal wieder irgendwie Quatsch gemacht hat oder nicht. Und er ist schon, schon ein ganz, ganz spezielles Pferd. Wir haben noch einen vorbereitet, klar der darf überhaupt nicht fehlen, auch wenn er jetzt leider nicht mehr hier ist bei dir und das ist natürlich Chipmunk und ich weiß, bei ihm bewunderst du auch etwas, was ein Pferd natürlich auch braucht, ein gutes Vielseitigkeitswert, das ist meines Wissens der Mut, den du bei Chipmunk genau. auch. Vielleicht können wir den auch noch mal sehen, da seid ihr schon, das war natürlich Aachen. auch ein Riesenerlebnis, ja. oh Mann, oh Mann, Aachen. Ah, total krass, ja Aachen war glaube ich so, ja. Also einer der krassesten Momente jemals, ähm, da vor der Kulisse mit so viel Tausend Zuschauern ähm, gewinnen zu können, war einfach. Hast du das überhaupt mitgekriegt, also, währenddessen? Ja, schon. Ja, also so wenn man dann die Ehrenrunde reitet und alle Rassen aus, das ist so, wow, Gänsehaut. Und da ich bin auch mal zwei Runden, glaube ich, nicht geritten, weil ich muss dann auch, der auch emotional musste auch anfangen zu weinen, äh, musste mich dann aber erstmal sammeln. Und ja, Chip war immer so, dass das Baby im Stall. So ein bisschen, aber gleichzeitig ja. total mutig und ähm, ja, ja so tut alles. Also im Gegensatz zu Sam, der immer mal drüber nachdenkt, ist Chip so: okay, da geht's lang, oh, so machen wir. Also, ja, ja, Volga, das machen wir. Wird auch. Grad. Dreimal, ich sag mal, würde auch dreimal vom Hochhaus springen, auch wenn es beim ersten Mal schon eine schlechte Idee war, ähm, weil er einfach total, ja, das sie siehst du sie jetzt, ne? ist sie, sie bei uns hier. Jetzt guckt sie. Ah, Herzlichen du willst gucken. auch mal gewinnen, Mandy. Ja. Und ähm, nee, das ist schon an Schippmann sehr, sehr besonders, dass er einfach ja, total leistungsbereit versucht, immer alles richtig zu machen und äh, ja, nie daran zweifelt, dass das, was der Reiter jetzt vorhat, vielleicht nicht so eine gute Idee sein könnte. Der Sieg in Aachen, das ist nun echt, das ist schon echt was, wovon richtig viele träumen. Du hast uns ein wunderbares Bild mitgebracht. Genau. Zeig uns ja. das doch einmal. Weil solche Momente muss man festhalten. Ich glaube, das habt ihr sehr schön gemacht, wenn du das einmal genau. unseren Zuschauern in der Kamera zeigst. Also ich habe hier ein so Bild, ich um. habe auch alle Beteiligten gefragt, ob es in Ordnung ist, was <lacht> ich so drehe. <lacht> du hast schriftlich für Schild Datenschutzrechte Europa, und also ja, sehr gut. gut. <lacht> um. Erzähl einmal. Das ist, ja, so also man, man sieht, sieht das hier, letzte Zeit, Zeile, ähm, war, war der, der Moment, Moment, nachdem da ja, mein Name und der Name von Schippmann angebracht wurden in Aachen. Was für ein abgefahrenes Verbindung. <lacht> Richtig krass war das, ja, und ähm, das war so, oder ist auch immer noch, jetzt einer ist leider gerade nach Amerika verschwunden von der Truppe, aber so mein ja, engstes Team. Und neben meiner Familie, so die, die die letzten Jahre mit mir, ja, teilweise durchgestanden haben, hinter mir gestanden haben, für mich da sind, ähm, halt auch alle mit in Aachen waren. Mhm. So also einmal Christoph, mein Freund, dann Christoph, mein vormaliger Pfleger. Pfleger Man erwartet so vormaliger Freund, wäre ja auch äh, ganz nein, praktisch. Ja. <lacht> Gleicher Name, aber andere, andere Position. Okay. Um, und, und Wilhelm Dummert ist ein guter Freund und äh, auch oft als, war zum Beispiel als Pfleger mit in schreien ähm, Jetzt während seines, jetzt seines Masterstudiums hat er das immer mal gemacht mit uns und Marie Fündmann, die jetzt hier am DOKR Lehrling ist und mir jetzt seit ja, anderthalb Jahren hilft, seit der Christoph fertig ist mit seiner Lehre. Und das war so ein Moment in Aachen, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, wie viel man schaffen kann, wenn man ja die richtigen Leute um sich hat, ein Team hat, das hinter einem steht, für einen durchs Feuer gehen würde, so die, nachdem das dann mit Sam auch nicht funktioniert hat, gesagt haben, jetzt hier, komm, geht weiter, wir reden nachher drüber. Die einen haben das eine Feld genommen, die anderen haben gesagt, hier, bin mir den Hintern getreten quasi, dann gibt es noch so ein Video, wo ich in äh, in Aachen mit Chipmang losgaloppiere und alle vier springen über den Zaun und rennen ins Stadion. Und ja, wir standen da vor diesem Schild und dachten, wie krass ist das jetzt bitte, dass wir jetzt Aachen gewonnen haben und ähm, ja, ja, wir haben wir Aachen gewonnen ja, haben, das, das ist ja auch eine schöne, schöne Du Kannst nicht alleine und ja. es war ja auch nur mal viel schwierig in den letzten Jahren und ohne, dass man die Menschen hat, wo man weiß, auf die kann man sich verlassen. Also wie gesagt, die, die gehen für einen durchs Feuer, die sind für dich da und auch wenn du mal schlecht drauf bist oder ähm, wenn eigentlich sonst gerade niemand so gerne deine Laune hier abkriegen will, weiß ich, die sind für mich da, die stehen hinter mir und ähm, das, ja, ja, wir haben, haben uns dann auch so ja, gegenseitig dieses Bild zu Weihnachten geschenkt, teilweise einfach, weil wir dann, oh, das ist krass. Also so mit dem Team sowas wie Aachen zu gewinnen, ist einfach, ja, war der Wahnsinn. Und das bedeutet mir unheimlich viel. Und das ist auch das, was ich aus den letzten, ja sehr schwierigen Jahren mitgenommen habe. Also ohne dein Team bist du nichts. Und äh, es ist so, so wichtig, Menschen zu haben, denen man vertraut und wo man weiß, die, die sind da. Komme, was wolle, egal wie es ist, die sind da, die kämpfen für dich. Und äh, ja, dann ist es schön, wenn man auch irgendwie, also man hat ja schon das Gefühl als Reiter, man enttäuscht nicht nur den Zuschauer, den Trainer, sondern auch dein Team, wenn es nicht klappt. Und wenn man dann was zurückgeben kann und sagt, so, das haben wir jetzt echt gemeinsam geschafft, das ist schon richtig cool. Es kam schon in zwei, drei Halbsätzen bei dir. Die letzten Jahre waren ja auch schwierig, das wissen wir alle. Es gab Championate, da denkt man erst tschaka, und dann läuft es nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch mal einen Moment, in dem man denkt, verdammt nochmal, ich höre jetzt auf, ich kann nicht mehr. Ist das so die Riesenmessage, die du aus den letzten Jahren mitgenommen hast, solange ich die hinter mir habe, geht's? Oder übertreibe ich jetzt ein bisschen? Ich glaube, ohne wäre es nicht gegangen, bin ich ganz ehrlich. Also die den unterschiedlichen Konstellationen haben schon so viel mit mir durchgemacht und äh, durchgestanden und waren monatelang, wenn es richtig schwierig war für mich da, ähm, dass ich sicher sagen kann, dass ich ohne den Rückhalt wahrscheinlich irgendwann gesagt hätte, ey, das ist was, ich suche mir irgendeinen einfachen Job. <lacht> ähm, gleichzeitig merkt man dann ja aber doch, und ich glaube, das gehört also zum Leben sicher, zum Reitsport auf jeden Fall und bestimmt auch ganz besonders zur Vielseitigkeit dazu. Es geht immer auf und ab. Und ist, eins ist sicher, es ist nie nur Top und Spitze. Und man muss lernen, ja mit Krisen, wie sie auch immer aussehen, zurechtzukommen und sich durchzuboxen. Und wenn man es schafft, weiß man, was man schaffen kann und was man aushalten kann und äh, ja, es geht, geht irgendwie weiter und so, gut, wenn, wenn man immer feststellt, man will es nicht mehr, dann ist, ist es auch in Ordnung, aber mhm. ähm, also ich glaube, ohne, ohne den Rückhalt wäre es wahrscheinlich nicht gegangen ja. und äh, ja, und dann, dann ist es natürlich, das ist ja irgendwie doch das Faszinierende, ja, finde ich an mir jedenfalls, dass man irgendwann dann doch feststellt, man, man überlegt sich wieder, ähm, ja, was hast du für ein Ziel nächstes Jahr oder mhm. kannst du mit der vielleicht mal Badminton reiten oder oh, können wir jetzt endlich mal galoppieren gehen, Was ist mit dem Wetter jetzt, muss jetzt mal langsam losgehen. Und äh, ja, das kommt dann so nach und nach wieder und ich denke, wenn mal so lange es wiederkommt, äh, kann es dann noch nicht vorbei sein und äh, ja, dann greift man wieder an. Das Team ist das eine. Du hast uns noch was Wunderbares mitgebracht. <lacht> wenn es jetzt mal gerade blöd läuft, ist das auch eine Möglichkeit. Haben wenn, wir gerade ja, schon Dann Wenn ich nicht so viel Lust auf andere Menschen <lacht> habe. <lacht> ja, kann ja auch mal sein. Kann ja auch mal sein. Ja, ja vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen Klischee, Klischee aber ich weiß es ich nicht. Hab ich habe meine Sportschuhe mitgebracht. Weil ich habe viel drüber nachgedacht. Das sind denen ziemlich klein. Ähm, was hast du für eine Schuhgröße? So 38, 39. Oh ja, hm? so, ich lebe auf kleinen Fuß. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, das Apropos ist tatsächlich. Fuß, da müssen wir aber jetzt schon noch ja. einmal. Du bist so ein bisschen schuhfreak, bist du. Das habe ich vorhin deutlich rausgehört. Einmal bitte die Sternchen zeigen. Schon ja, sehr schick. Also Sie, ich mag das ganz gerne, wenn Schuhe auch so ein bisschen ausgefallen sind. Mhm. ist jetzt nicht, dass ich mir die wildesten Heels kaufe, weil die kann man doch nicht so oft tragen, aber ähm, doch, mhm. ja. Also die sind jetzt ohne Sternchen, aber genau. trotzdem klasse. Ähm, ja, ich habe einfach festgestellt, so über die letzten Jahre, dass mir Sport und ich will es mal einfach. Ausgleichssport nennen. Also, es ist jetzt nicht, dass ich extremes Krafttraining oder extremes Gewichtheben oder sonst irgendwas mache, aber so, man würde es wahrscheinlich Athletiktraining nennen und ich habe dann so meine Variationen, wie also das Jenes? Ich habe den neuen Begriff, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen, Freeletics nennst du es glaube ich? Gibt es auch, ja, ja. Man erstmal, wenn man es so irgendwo machen kann, ohne, also nur mit seinem eigenen Körpergewicht, gerne mache ich auch ähm, eher mit so einem THX, also es ist so ein anderes Teil oder einfach. Ja, Athletik-Sinn, wir mal Sagen wir es mal so, du bist, bist schlicht so fit, Ding. oder? Genau. Ja, ich gebe mein Bestes, fit zu sein und ich habe halt festgestellt, und das ist eigentlich fast der wichtigere Teil, dass es mir unheimlich gut tut, mich einfach dann mal mit mir und meinem Körper auseinanderzusetzen, so wenn man Stress hat oder nicht gut drauf ist oder insgesamt alles nicht so läuft und äh, man dann sagt, so jetzt machen wir mal eine Stunde Sport und danach ist man ein bisschen fertig, aber man hat was geschafft und den Kopf frei und ähm, es ist tatsächlich so, dass man Freund manchmal sagt, ja, meinst du nicht, du musst jetzt mal wieder ein bisschen Sport machen? Sagen. Das ist dann aber schon der Wink mit dem Betonpfeiler, Ja, aber mehr so, weil er sagt, das machst du doch dann auch immer, wenn es dir nicht so gut geht, und dann geht es besser. Und ähm, ja, das ist aber tatsächlich so. Also ich merke dann auch selber, wenn ich es eine Weile nicht so viel gemacht habe, weil es also ist jetzt kein... Fanatisches Hobby, ich muss das nicht fünfmal die Woche machen. Ähm, zwei, ich versuche zweimal die Woche, manchmal dreimal, ähm, aber es ist ein, bringt einen richtigen Ausgleich ähm, und, und dann hat natürlich den guten Nebeneffekt, dass man auch fürs Reiten was davon hat. Und ich habe das auch über die Jahre gemerkt, gerade als ich dann von acht, neun Pferden, die ich in der Ausbildung hatte, zu vier bis fünf Pferden ja, runter reduziert habe, dass nur Reiten mir nicht ausgereicht hat, um ja, körperlich fit genug zu sein, mhm. ja, um dem Pferd gerecht zu werden oder den Anforderungen gerecht zu werden und ja, ja wenn, wenn man dann mal seinen ganzen, ganzen Körper, Körper so kennenlernt und merkt, dass man alles so für Muskeln <lacht> hat und viel mehr ja, Körperspannung bekommt und das alles ansteuern kann, ist schon, ja, also bringt mir fürs Reiten richtig viel und macht mir tatsächlich auch Spaß. Aber ich bin mhm. kein Läufer, also Laufen zählt nicht zu meinen Hobbys, sondern lieber so intensiveres Fitnesstraining, sage ich. Also eigentlich permanent Gelände. So in der Art. <lacht> ja. Julia, wir, wir, wir sind hier schon gnadenlos über der Zeit, aber oh äh, ehrlich gesagt, ich könnte wirklich noch eine ganze Menge beschnacken wollen, aber... Wir sind schon ziemlich, ziemlich am Ende. Aber einen kleinen Bonbon gönnen wir uns immer am Ende. Es ist ja total modern, diese Speed-Interviews. Ja. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Für die schnellen Fragen muss bei mir leider schon die Brille auf. Also bitte ohne überlegen, okay? Oh, okay. Ja. Äh, Gelände mit Pferd jetzt mal. Tief oder Hochsprung? Hochsprung. Knappes Kleid oder fescher Hosenanzug? Äh, weder noch. Weder noch? Na was denn? Normal langes Kleid. Ach so, okay, geht auch. Eine Woche Aida oder einsame Berghütte? Einsame Berghütte. Frühstück im Bett oder Picknick im Nieselregen? Frühstück im Bett. 10.000 Euro im Lotto gewonnen? Sparen oder ausgeben? Sparen. Sofaabend oder Clip my Horse Interview? <lacht> Sag jetzt. Ja klar, logisch. Also ich bitte dich. Äh, so <lacht> Das geht gar nicht. Können wir das alles streichen hier? <lacht> ja, super. Genau so war es geplant. Und weißt du was? Mir hat das trotzdem totalen Spaß gemacht. So, bevor wir mit dieser unendlichen Ehrlichkeit uns hier verabschieden, natürlich noch der Hinweis aufs Nächste zu Gast bei und das ist am 25. März und zwar bei der Weltmeisterin Simone Blum. Liebe Julia, vielen, vielen, Dank. Jetzt habe ich alle Dank. Karten verspielt. Alles verspielt. Also okay, wenn ich jetzt Christoph wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, musst du mal wieder Sport treiben, oder? Das ist <lacht> das Nein. Wahrscheinlich. So. Nein, ehrlich gesagt wirklich ganz toll, vielen tausend Dank. Gerne. Ähm, es war mindestens 20 Grad zu kalt, aber dafür unheimlich spannend und interessant. Wir drücken alle Daumen für das kommende Jahr. Gibt es sowas wie das Ziel für dieses Jahr? Vielleicht, mein Gott, wir sind zu wenig auf deine Erfolge, Deutschen Meistertitel verteidigen zum Beispiel? Ähm, eigentlich würde ich richtig gerne mal ein Championat reiten, was ganz entspannt läuft. Gut. Und jetzt dürfen wir ja zwölf nach Lumülen. EM. Ja. Also sind die Chancen ja ganz gut. Und dann sind die vielleicht die Chancen auch ganz gut, dass keine Katastrophe passiert. Würde ich, ich würde wünschen. sagen, das beantragen wir mal. Ein entspanntes Championat für dich in diesem Jahr. Julia, vielen tausend Dank und ja, wir sagen mal Tschüss hier aus Warendorf.